Hallo hier meine lieben Freunde, ihr bin ich wieder mit der Maxima. Maxima, du hast ja jetzt einen YouTube-Kanal, magst du den vielleicht wörtlich bewerben? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das der Menschheit anzutun. Ich wurde gezwungen. Von mir? Ja und so rein. euch später. Bitch, das war es aber wert. Es wird lustig, ich verspreche es dir. Und wenn wir dir einen Kanalbanner gemacht haben und das alles unglaublich super sexy ist, dann äh, werden wir auch gute Videos auf deinem Kanal drehen. Und du was gefällig Tickstoch und -Ticks Tickstochs. Damit auch mein Kanal wenigstens eine Sache unglaublich super sexy ist. Bitch. Oh. Weißt du, ich sitze hier als Papa Schlumpf vor dir und du sagst mir Dinge, dass bei dir nicht alles super sexy ist. Wir sind so Kontrastbilder wie die Schöne und das Biest. Just imagine. Auf jeden Fall. Die liebe Maxime und ich sind wieder magisch zusammengekommen, um kurzerhand zu erzählen, was uns seit Kindertagen so tut quälen. Wir <lacht> Scheiße. Wir sind magisch zusammengekommen, denn das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist Scheiße, kind, Digga. Bazonka. <lacht> okay. Ganz einfache Sache, Maxima und Reden. Maxima und Reden, genau. Maxima und Reden und dann komme ich. Okay. Wir unterhalten uns kurz über Sachen, die in unserer Kindheit passiert sind. Diverse Verletzungen sind heute unser Thema. Schneggi, möchtest du anfangen über eine diverse Verletzung? Gerne. Tu es, tu es, tu es, tu es. Diese Geschichte nenne ich liebevoll Schrankwand. Das klingt ja schon gut, tu Sache von, äh... Eigentlich passt Mama den ganzen Tag auf und muss mal eine sekunde was anderes machen und sagt meinem vater und meiner oma die in der stube sitzen mit mir mal kurz ein auge auf das kind haben damit die nicht stirbt haben sie <lacht> halbwegs verkackt die natürlich nur am quatschen und am labern weil mein vater und meine oma ich, ich weiß ja nicht ob das dann in der kombination bei kind aufpassen so gut ist offensichtlich nicht denn da ist was passiert was einiges erklärt ich bin halt Volle Kanüle gegen die Schrankwand gedonnert. So richtig, so, also so an die Kante, ich mit meiner Stirn rums. Aber wie ich ist hatte, Warte mal, ich warte mal. Ja eine Kante in der Stirn. Die sieht man immer noch. Ach, bitch. Wie ist das passiert? Hier, das mit den Finger lang fährst. Hilf die noch da. Hilf mir die Kante. Wie ist so das passiert? Bist du als Kind einfach. Aus Protest gegen eine Schrankwand gelaufen, bist du gestört, was war dein Ziel? Ich, war zweit und so. ich hab grad laufen gelernt. Und ich fang an, ich, ich wenn man laufen lernt, so. ich bin so, Digga, ich kann laufen. Und du rennst los. Und du läufst noch nicht gut. Das ist ja scheißegal. Und du rennst und du rennst und auf einmal machst Bogen. Und du bist tot. Hast du eine Schrankwand im Kopf? Fantastisch. Er war Bitch. Da kommen wir direkt zur Story, die ich hinten dranhängen möchte, weil du schon beim Alter Roundabout 2 warst. ne? Als Kind war ich auch so ein Experte. Ich habe mit einem Sieb gespielt, so als ganz kleines Baby. Mit dem Sieb habe ich in der Küche gespielt. Und meine Eltern wissen selbst nicht genau, wie es passiert ist. Die waren mal kurz nicht da. Komm rein, überall Blut. Überall Blut. Ich sitze da mit dem Sieb, überall Blut. Windelblutig, ich bin blutig, alles blutig, Wand hinter mir blutig, Boden blutig, alles blutig. Die bringen mich ins Krankenhaus. Ah ja, ich bin mit meiner Fresse, mit meiner elend hack bin ich auf den verdammten Sieb gefallen. Und deswegen habe ich hier jetzt eine Narbe. Ich bin scheinbar wirklich... Ein Sieb ist ja nicht mehr... Er ist nicht groß, dass man sich schneiden kann. Ich war bedeppert ja. genug, mich so an einem Sieb zu verletzen, dass ich alles zugeblutet habe. Und dafür habe ich jetzt eine Narbe fürs Leben. Ich weiß nicht, das ist bestimmt so auch so roundabout zwei Jahre gewesen. Ich habe die Narbe immer noch. Die sieht man immer noch klar und deutlich an meiner Hackfresse. Ich weiß gar nicht, ob das diese oder diese Seite war. Ich weiß noch auf einer der beiden Seiten, das müsste ich mir mal im Spiegel nachsehen. Ich, ich, ich bemerke die halt kaum, aber man sieht sie. Man sieht sie in meiner Hackfresse auf jeden Fall. Ich wundere übrigens, wenn ich hier ab und zu was rumtippe. Mir sind neue Geschichten währenddessen eingefallen, während du geredet hast. Oh bitch, no. <lacht> Dann kommen mal zu ich deiner Nächsten und äh, alles vollgeblutet. Da ist mir nämlich auch was eingefallen, keine Ahnung, wie ich das jetzt erstmal vergessen konnte. Und ich habe jetzt tatsächlich, lass mich kurz zählen... Oh, die Seite. Okay. Acht Geschichten! Ich habe acht Geschichten aus meiner Kindheit, wie ich mich verletzt habe. Das meiste hat mit meinem Kopf zu tun, das erklärt sehr vieles. <lacht> Bitch! Dein Selbsthass ist manchmal echt erfrischend. Vielen Dank auf jeden Fall für deine, für deine Teilnahme. <lacht> Den Selbst <lacht> ist einfach nur Selbstironie. Ja <lacht> Bitch, erzähl einfach. Tu Sachen. Ich hänge gespannt an deinen Lippen. Okay, okay. Und nicht ich nur dem Gesicht. Alles voll so gut, es wird jetzt am meisten die Ohren geöffnet haben, deshalb fange ich mal damit an. Ähm, ich war neun, das weiß ich noch, und es war Fasching. Und ich war bei einer Freundin mit äh, meiner Mutter und noch einem Kumpel der auch immer bei ihr war und seine Familie war auch dabei. Und die hatten keinen Kleiderhaken, wo man so seine Jacke aufhängen konnte. Und aufgrund eines fehlenden fucking Kleiderhakens bin ich in der Notaufnahme gelandet Warte ab. Ähm, die haben die Jacken an der Treppe über das Geländer gehangen. Also mhm. unten war halt so ein, so ein Knauf am Geländer halt. Und da haben sie immer die Jacken drüber gehangen. Die sind runtergefallen. Ich, kleines Scheißkind, mir wird ständig erzählt, äh, ja, zieh deine Hausschuhe an, zieh deine Hausschuhe an, aber eigentlich nur, damit ich keine kalten Füße kriege. Hat sich im Nachhinein rausgestellt, auch aus anderen Gründen wären Hausschuhe ratsam gewesen, dann wäre ich vielleicht nicht in der Notaufnahme gelandet. Ich, dummes Balk, renne die Treppe runter, Habe so einen Tick zu der Zeit gehabt, dass ich so die letzten ein, zwei Stufen immer runterspringe, habe das gemacht, in die Jacken rein. Meine Mutter hatte allerdings an diesem Tag, ja, es war auch noch die Jacke meiner Mutter, die mich zerlegt hat, die hatte eine Jacke an, also so einen Mantel, hm. der so spitze Knöpfe zumachen. Und in einen dieser spitzen Knöpfe bin ich mit meinem rechten Fuß, mit der Mitte meiner Fußsohle, komplett reingesprungen. Wirklich gesprungen von mehreren Stufen. Hm. Ich, ich, solche Schmerzen. Ich stand da drinnen und war so... <lacht> ich habe mich mit meinem Arsch auf die Treppe fallen lassen, habe meinen Fuß angeguckt. Wirklich. Ich nehme so meinen Fuß... Nicht Füße zeigen Schneck. Nicht Füße zeigen Wir sind nicht auf Twitch. Und sehe so mein gestreiften Strumpf wie so ein roter Fleck größer wird und bin so oh! und ich, ich brülle nach meiner Mutter <lacht> die saß direkt gegenüber Tür in der Küche. Und alle, das wurde erzählt, alle Erwachsenen bei meinem Schrei so. <lacht> Meine Mutter rennt raus. Ah, mein Vater war auch dabei, fällt mir gerade ein. Okay, meine Mutter rennt raus, mein Vater hinterher, <lacht> die gucken mich an, ich sitze auf der Treppe, heißes Leuchten. Ich muss mir das ja, ja nicht vorstellen, Das ist so scheiße, was oh. macht mich? Mein Vater schnappt hm. mich, trägt mich durch die komplette Bude, meine Mutter rennt zum Auto, holt einen Sandigasten. Ich werde im Bad aufs Klo gesetzt und auch noch die Oma von meiner Freundin, keine Ahnung wo die da war, die sitzt so vor nur so. und das hört gleich auf und ich so, nein tut's nicht! <lacht> und meine Mama, Diese Vorstellung! Ich habe wieder und die verbinden mir erstmal so dick den Fuß, ich hatte so einen Fuß, ich hab mich gefühlt Bigfoot! <lacht> Bigfoot. Mein Vater dreht mich ins Auto und wir packen mich da so rein. Ich so mit Fuß hoch. Wir, wir preschen in die Notaufnahme. Kommen in der Notaufnahme an. Und ähm, die, mein, mein Vater trägt mich teilweise so. Und dann, äh, ich war halt. Ich auch ein bisschen zu Schwerde teilweise mit neun und keine Ahnung. Und nach einer Weile musste ich da halt irgendwie laufen und bin so auf einem Fuß gerumpelt und meine Eltern haben mich so gestützt rechts und links und keine Ahnung. Und dann kommt uns so jemand entgegen so im Krankenhaus mit so einer, ähm, mit einem Rollstuhl. Und da war so eine Blutpfütze oder so Blutfleck drin, das weiß ich noch, das habe ich voll traumatisiert. Und so, wollt ihr den haben? Und meine Mutter so, nein! Die rumpelt jetzt! Das ist auch so ein Experte. Hey, wollt ihr fremdes Blut auf dem Stuhl haben? Ja, klar, könnte Anusblut sein, Nehme ich glatt. Besser als, wollt ihr fremden Stuhl im Blut? <lacht> nein! Nein! Nicht okay! Ich hab da grad ne Spinne sitzen. Ja, was soll man machen? Die lacht dich aus. Die lacht das dich aus, du miese Sohn. Das kommt ja da erst noch. Oh nein. Ich hab dann halt gewartet. Ich glaub, ich hab gar nicht so lange gewartet. Zumindest kann ich mich hm. nicht erinnern bis mich jemand aufgenommen hat war zum Glück wahrscheinlich nicht so viel los an dem Abend. Und ähm, ich wurde dann halt da auf diese auf da diese dialy keine Ahnung, und äh, am Fuß genäht. Und diese, meine Eltern sollten mich so rechts und links an den Armen festhalten, weil die halt Angst hatten, ich springe den vom Stuhl oder so. <lacht> oder ich kreische und zappel da jetzt übelst los. Und Romo, wie so ein hysterisches Kind, das weg will und um sich tritt und keine Ahnung. Und ich lieg da. <lacht> Ich hab nicht einen Box gemacht, ich hab mir so auf die Lippe gebissen. und war so Werd fertig! Werd fertig! Das Beste ist, da liegt einfach ein neunjähriges Kind. Da liegt ein neunjähriges Cowgirl, das war verschieden. Ich habe im Cowgirl-Kostüm im Krankenhaus gelegen und meinen Fuß nähen lassen. Ich hatte Angst, ich boxe meine Eltern weg und ich lieg da einfach nur und warte ab. Und ich wusste nicht, ob das Nähen mehr wehtut oder kitzelt, denn es war die Fußsohle. Das ist die Geschichte meines Lebens. Das ist die Geschichte meines Ey. Lebens. Eltern erzählen mir auch noch, wenn die daran denken, dass ich tapfer war wie ein Indianer. Und dabei war ich ein Kauge. Bitch. Ein Kaug. Das, das klingt halt wie so ein Anfang von so einem Witz so. Kommt ein Kaugirl in die Notaufnahme. Und setzt sich in einen blutigen Rollstuhl. Kommt der Pfarrer und bietet Brot an. Das, das müssen wir wirklich zu einem Witz umschreiben. Wirklich. Anders... Ich stelle mir das nicht anders vor. Es wird nicht ein anders. Witz, ist, aber ein Witz. Aber ja, Bitch, diese Vorstellung, wie du von der Treppe runtersprichst. Einfach so... AAAAAAAH! Sein Sein Eltern so... AAAAAAAH! Was ist denn mit dir? So, Ich schreibe euch nur an. Also, was ich für einen scheiß Strumpf anhatte! Weil ich... Das war... Das hat... Das, das... Ich hab... Eins zu eins exakt vor Augen, wie ich meinen Fuß nehme. Und das war, der war hellblau, grau, rosa gestreift. Ich weiß das noch. Beziehungsweise so rosa ins Lila, ne? so mhm. so diese Mischung rosa Lila so. Ich weiß es noch. Der war so gestreift und vorne die Spitze war auch so rosa Lila und die Hacke und der Bund oben glaube ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ich meinen Scheiß strumpf gemerkt habe. Das ganze Bad war dann voller Blut, keine Ahnung, warum sie mich aufs Klo gesetzt haben. Oh Gott, ich habe noch eins zu eins vor Augen, wie ich meinen Fuß nehme und dieser gestreifte Strumpf, da ist so ein roter Fleck in der Mitte und ich gucke nur so, hat das jetzt nur wehgetan oder habe ich mich jetzt verletzt und auf einmal so alles durchgesifft. Boah. Junge, Junge, Junge, Junge. Und die Narbe an meinem Fuß, wenn ich an die Geschichte denke ne, und davon erzähle, die kribbelt gerade, die kribbelt, wirklich die kribbelt. Ey, du bist ja wie Harry Potter, dem die Narbe wehtut. <lacht> einfach... Ja, bei mir ist... Magisch. bei mir ist dann einfach so ein Mantel mit spitzen Knöpfen in der Nähe, ne? Du kannst nicht in kleiner Laden gehen, sonst ist so... Mein Fuß! Und ich selber so... Mein Fuß! Ey, Bruder, mein Fuß. Doch, wie lustig mein Leben dann war! Nicht nur, dass ich so, keine Ahnung, ich glaube einen Monat nicht in die Schule durfte, weil ich meinen Fuß nicht belasten durfte. Der durfte auch nicht nass werden. Am Anfang, die ersten Tage wegen der Drähte und so. Der Drähte? Ja, die Fäden. Weil er war ja genäht, also nicht Draht, also die Fäden. Und der durfte halt nicht nass werden, weil damit das erstmal ein bisschen zuwächst, weil sonst mhm. weicht sich das ja immer wieder auf und so. Ähm, <lacht> Was hatte ich für ein lustiges Leben, Alter? Jahren, wo man vielleicht so anfängt, so Mutti guckt mich nicht an. Ich musste mich halt wirklich jeden Tag so in die Badewanne legen, meinen Fuß so raushalten und meine Mutter musste mich waschen. Hätte ich hab... nee. Hätt sich ein Bikini waschen lassen sollen. Gerne anderen Option. Oh, nee, der ich manchmal einfach in die Dusche gesetzt. Wir haben unten in der Dusche, in dieser kleinen Duschauffangwanne, haben wir einfach ein Stöpsel reingemacht und mich da reingesetzt, damit ich meinen Fuß aus der Dusche halten kann. <lacht> Junge, Junge. Zeiten. Okay. Willst du wieder was erzählen? Ich habe auch noch einiges, aber oh, das war jetzt sehr lange. Ich muss sowieso schon, wie lange wir das Video hier machen. Hm. Ja, das kann ich auch nicht groß schneiden, das wird. <lacht> das hat auch so eine Sache, die ich an Kart hochladen würde. Jetzt ist die Frage. Merlin! Hm. Ja, das Video du? wird sehr lang werden. Das Video wird sehr lang werden. Mein Kater ist. Ich glaube nicht, dass wir noch viel Zeit haben für eine weitere Geschichte meinerseits. Shit. Dann müssen wir es zweiteilig machen, ich habe Bock jetzt noch weiter darüber zu erzählen. Okay, dann machen wir hier an dieser Stelle Schluss und erzählen uns gleich die nächste Geschichte in einer weiteren Aufnahme. Aber siehst du, wenn man einmal drin ist, dann will man noch nicht aufhören, ne? Da hat man richtig Bock, ja. dann ist man einfach im Vibe.